Otto soll sich verplappert haben, ist Helene etwa schwanger? Der Mentor Strand nah hat sich da etwa jemand verquatscht? Was Kuhalke-Otto-Walkes am Wochenende im ZDF ausplauderte, bringt Helene Fischer-Fans zum Ausflippen. Die 33-Jährige sollte nämlich eigentlich ebenfalls für die ZDF-Show Das große Sommerhit-Festival 2017, wurde am Donnerstag, den 24. und Freitag, den 25. August aufgezeichnet, auf der Bühne stehen, tat sie aber nicht. Helen müsse sich intensiv auf ihre kommende Tournee vorbereiten und hätte es daher nicht geschafft an den Timmentorfer Strand zu kommen. Der 69-jährige Komiker, der Helene selbst schon seit Jahren kennt, plauderte auf der Bühne aber einen ganz anderen Grund aus, Helene ist bei Florian, denn sie erwarten Silberfische. Wie bitte? Höchstwahrscheinlich handelte es sich zwar nur um einen Scherz des Schauspielers helnes fans können es aber kaum erwarten, die Blondine endlich Mama werden zu sehen. Nach stolzen neun Jahren mit ihrem Florian Silbereisen, 36, wäre es ja auch höchste Zeit.